Zum besseren Verständnis dieses Themas wird nachfolgend ein stark vereinfachtes Modell bestehend aus lediglich zwei Ländern, A-Land und B-Land, sowie zwei Gütern eingesetzt. In der Ausgangssituation produzieren beide Länder sowohl Einheiten vom Gut 1 wie auch Einheiten vom Gut 2. Das heißt, es findet keine, hier keine Spezialisierung auf jeweils ein Gut je Land statt. Beide Länder agieren völlig autark, das heißt, sie stimmen sich in ihren Produktionsmengen gegenseitig nicht ab. Die Länder treiben keinen grenzüberschreitenden Handel miteinander. Die Jahresarbeitszeit in jedem der beiden Länder beträgt jeweils 10 Stunden je Land. In der Ausgangssituation liegen folgende Daten vor. Im A-Land werden vier Mengeneinheiten vom Gut 1 sowie zwei Mengeneinheiten vom Gut 2 hergestellt. Im B-Land werden eine Mengeneinheit von Gut 1 sowie eine Mengeneinheit von Gut 2 hergestellt. Die vorliegende Ausgangssituation sehen Sie in der Tabelle unten rechts dargestellt. In der Ausgangssituation hat A-Land eine gesamte Güterversorgung von sechs Mengeneinheiten, vier von Gut 1 sowie 2 von Gut 2. In B-Land beträgt die gesamte Güterversorgung zwei Mengeneinheiten, eines von Gut 1 sowie eines von Gut 2. Es stellt sich nun die Frage, ob es sich nicht für beide Länder best lohnen würde, dass sich jedes Land auf die Herstellung von einem der beiden Güter spezialisiert. Die Transformationskurve für A-Land sieht wie folgt aus. Falls sich A-Land auf die Herstellung von Gut 1 spezialisiert, kann es davon maximal 6 Mengeneinheiten herstellen. In dieser Situation wird von Gut 2 keine Mengeneinheit produziert. Falls sich A-Land auf die Herstellung von Gut 2 spezialisiert, kann es davon maximal drei Mengeneinheiten herstellen. In dieser Situation wird von Gut 1 keine Mengeneinheit produziert. Die Transformationskurve für B-Land sieht wie folgt aus. Falls sich B-Land auf die Herstellung von Gut 1 spezialisiert, kann es davon maximal zwei Mengeneinheiten herstellen. In dieser Situation wird von Gut 2 keine Mengeneinheit produziert. Falls sich B-Land auf die Herstellung von Gut 2 spezialisiert, kann es davon maximal zwei Mengeneinheiten herstellen. In dieser Situation wird von Gut 1 keine Mengeneinheit produziert. Für die Entscheidung, welches Land sich auf die Herstellung welcher Güter spezialisieren soll, müssen nun im ersten Schritt der Arbeitsaufwand je Mengeneinheit für beide Güter in beiden Ländern ermittelt werden. Für A-Land ergeben sich folgende Rechenschritte. 10 Stunden geteilt durch sechs Mengeneinheiten von Gut 1 ergibt 1,67 Stunden pro Mengeneinheit. 10 Stunden geteilt durch 3 Mengeneinheiten von Gut 2 ergibt 3,33 Stunden pro Mengeneinheit. Für B-Land ergeben sich folgende Rechenschritte. 10 Stunden geteilt durch 2 Mengeneinheiten von Gut 1 ergibt 5,00 Stunden pro Mengeneinheit. Es fällt auf, dass A-Land sowohl weniger Arbeitseinheiten zur Herstellung einer Mengeneinheit von Gut 1 wie auch weniger Arbeitseinheiten zur Herstellung einer Mengeneinheit von Gut 2 benötigt. A Land hat somit bei beiden Gütern den absoluten Kostenvorteil gegenüber B Land. Schaut man sich nun B-Land nochmals gründlich an, so wird man feststellen, dass bei Gut 1 der prozentuale Unterschied zu A-Land 199,40% beträgt. Bei Gut 2 beträgt der prozentuale Unterschied zu A-Land jedoch nur 50,15%. Bei Gut 2 ist die Differenz demnach am geringsten. Somit ist es im Sinne der Theorie der komparativen Vorteile sinnvoll, dass sich A-Land auf die Herstellung von Gut 1 und B-Land auf die Herstellung von Gut 2 spezialisieren. Die optimale Spezialisierung der beiden Länder finden Sie in der Tabelle oben rechts dargestellt. In A-Land beträgt die gesamte Güterversorgung sechs Mengeneinheiten. In b beträgt die gesamte Güterversorgung zwei Mengeneinheiten. Das Versorgungsniveau, also die Summe der hergestellten und angebotenen Mengeneinheiten der beiden Länder, hat sich somit im Vergleich zur Ausgangssituation nicht geändert, also weder verbessert noch verschlechtert. Damit die Konsumenten in jedem der beiden Länder weiterhin beide Güter erhalten, werden diese Länder künftig miteinander Handelsbeziehungen aufnehmen. Merke, aufgrund der Spezialisierung der beiden Länder auf jeweils ein Gut und dem gleichzeitigen Wunsch der Nachfrager nach beiden Gütern entsteht die Notwendigkeit, Außenhandel zu betreiben. Für den Außenhandel zwischen den beiden Ländern sind insbesondere die Terms of Trade wichtig. Die Terms of Trade geben an, wie viel Mengeneinheiten von Gut 1 abgegeben, das heißt exportiert, werden müssen, um eine entsprechende Anzahl an Mengeneinheiten von Gut 2 zu erhalten, das heißt importieren zu können. Nachfolgend werden exemplarisch einige unterschiedliche Terms of Trade durchgespielt. Beispiel 1 Austauschverhältnis 1 zu 1 A-Land gibt eine Mengeneinheit von Gut 1 an B-Land ab. Bei einem Austauschverhältnis von 1 zu 1 muss nun im Gegenzug B-Land ebenfalls eine Mengeneinheit von GUT 2 an A-Land abgeben. Folge dieses Austausches ist, dass sich die Versorgungssituation beider Länder nicht geändert hat. Das heißt, A-Land verfügt weiterhin über insgesamt sechs Mengeneinheiten, fünf von GUT 1 sowie eines von GUT 2. B-Land verfügt weiterhin über zwei Mengeneinheiten, eines von Gut 1 sowie eines von Gut 2. Lediglich die Zusammensetzung des Güterangebots in den beiden Ländern hat sich geändert. Beispiel 2. Austauschverhältnis 2 zu 1. A-Land gibt zwei Mengeneinheiten von Gut 1, an B-Land ab. Bei einem Austauschverhältnis von 2 zu 1 muss nun im Gegenzug B-Land jedoch nur eine Mengeneinheit von Gut 2 an A-Land abgeben. Folge dieses Austausches ist, dass sich die Versorgungssituation beider Länder geändert hat. Das heißt A-Land verfügt nun nur noch über 5 Mengeneinheiten. Vier von Gut 1 sowie eines von Gut 2. B-Land verfügt nun über drei Mengeneinheiten. Zwei von Gut 1 sowie eines von Gut 2. Auch die Zusammensetzung des Güterangebots in den beiden Ländern hat sich geändert. A-Land hat sich bei diesem Austauschverhältnis gegenüber der Ausgangssituation um eine Mengeneinheit verschlechtert. Von, fünf Mengen, von sechs Mengeneinheiten auf lediglich fünf Mengeneinheiten. B-Land hat sich jedoch um eine Mengeneinheit verbessert. Von zwei Mengeneinheiten auf drei Mengeneinheiten. Beispiel Nummer 3 Austauschverhältnis 1 zu 2. A-Land gibt eine Mengeneinheit von Gut 1 an B-Land ab. Bei einem Austauschverhältnis von 1 zu 2 muss nun im Gegenzug B-Land jedoch zwei Mengeneinheiten von Gut A 2 an A-Land abgeben. Folge dieses Austauschs ist, dass sich die Versorgungssituation beider Länder geändert hat. Das heißt, A-Land verfügt nun über sieben Mengeneinheiten, 5 von Gut 1 sowie 2 von Gut 2, B-Land verfügt nun nur noch über eine Menge, Mengeneinheit, eines von Gut 1 sowie 0 von Gut 2. Durch die auch die Zusammensetzung des Güterangebots in beiden Ländern hat sich geändert. B-Land hat sich bei diesem Austauschverhältnis gegenüber der Ausgangssituation um eine Mengeneinheit verschlechtert, von zwei Mengeneinheiten auf eine Mengeneinheit. A-Land hat sich jedoch um eine Mengeneinheit verbessert, von sechs Mengeneinheiten auf sieben Mengeneinheiten. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen die Theorie der Vorteile des Außenhandels bei relativen bzw. komparativen Kostenvorteilen anhand eines einfachen Modells erklärt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV-Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.